Mein Name ist Achaeus. ich gehöre zum Galaktischen Rat und bin Kommandant der Friedenslichtflotte. Ich komme von Arcturus und begrüße dich mit dem Segen des Lichtes, um dir zu zeigen, dass das Licht bei dir ist. Mit großer Freude spreche ich heute zu dir. Denn ich wurde auserwählt, um die sieben Schwestern zu schulen, die sieben kosmischen Schwestern. Sie sind ein Geschenk der Galaktischen Föderation an die Menschen. Das Wissen, und die Schulungen, die sie erreicht haben, ist äußerst wertvoll für alle Menschen. Und so bin ich sehr stolz, dabei mitgewirkt haben zu dürfen. Der Auftrag der Aktorianer ist euch Menschen zu schützen. Dies tun wir schon sehr, sehr lange. Dies tun wir schon, seitdem es euch gibt. Wir sind da, um euch zu zeigen, dass es keine Grenzen gibt. Denn in eurem Geist und mit euren Gedanken legt ihr euch selbst diese Grenzen. Und so bringen wir sehr viele heilende Energien auf die Erde, welche euch immer wieder reinigen. Das Einzige, was ihr tun solltet, ist uns darum zu bitten, denn wir greifen nicht in euren freien Willen ein. Wir tragen ein sehr großes, universelles Wissen. Unsere Technologien sind so weit fortgeschritten, dass du es dir gar nicht vorstellen kannst, um was es alles geht. Aber gerne möchte ich dir erklären, wie wir die Energie des Universums nutzen. Du kannst es dir so vorstellen. Im Universum befinden sich Viele Planeten und Sterne All diese Planeten und Sterne sind über ein Gitternetz der Liebe und des Lichtes miteinander verbunden. Man könnte sagen, dass dieses Gitternetz in jedem Stern mit der Blume des Lebens verbunden ist. Und über die Blume des Lebens fließen Energien in das Gitternetz, in das ganz große Gitternetz des Universums hinein. Diese Energien sind unendlich. Und wir haben die Möglichkeit, diese Energie anzuzapfen. Als Ausgleich senden wir unsere Liebe in das Gitternetz und so entsteht ein sehr, sehr guter Austausch. Wir bekommen die Energie, die unendliche Energie und wir senden als Ausgleich unsere Liebe zurück. Und so wird... Diese Energiequelle niemals enden, sie ist unendlich immer für uns da. Dies kann so sein, weil wir sehr hoch entwickelte Wesen sind. Wir tragen keine negativen Energien. Wir sind durch und durch voller Liebe voller Kraft und Frieden. All dies könnt ihr, liebe Menschen, auch erreichen. Es wäre wichtig, aus der dritten Dimension aufzusteigen. Ihr seid noch sehr in der dritten Dimension gefangen und im Moment habt ihr den Kampf zwischen Licht und Dunkel durchzustehen. Konzentriert euch auf das Gute und das Lichte, verschwendet keine Gedanken an das Dunkel, denn jeder Gedanke an das Dunkel stärkt das Dunkel und das ist nicht erträglich für euch. Ihr habt euch alle, die ihr heute hier meine Botschaft hört, dazu entschlossen, die Erde in das Licht, in die göttliche Ordnung hineinzutragen. Dazu gehört es, dass ihr euch sehr stark fokussiert auf das Licht, auf die Liebe und auf die Kraft, die ihr in eurem Herzen tragt. Durch den Schleier des Vergessens macht ihr euch klein, und lasst ihr euch beeinflussen von negativen Energien. Erkennet in eurem Herzen, wer ihr wirklich seid. Achaeus wird nun eine Energieübertragung für euch machen, um die Strukturen des Lichtes in euch zu stärken. So nimm dir nun ein wenig Zeit und erlaube dir, diese Energien anzunehmen, welche ich jetzt zu dir bringen werde. so ist die Energie zu dir geflossen und ich habe die eine bestimmte Handbewegung gemacht, welche dir bereits erklärt wurde. So darf ich mich mit dem Segen des Lichtes wieder von euch verabschieden. Ich lege den Mantel von Smarana um eure Schultern und sage dir, wenn du mich rufst, dann bin ich bei dir ich bedanke mich sehr bei Akeus für diese wundervolle Botschaft und ich bedanke mich auch bei euch, dass ihr heute hier wart. Wer mehr über die sieben Schulen erfahren möchte, kann unten. Die Links alle mal ausprobieren, die wir eingefügt haben. Und wer mehr noch von den wichtigen Botschaften erhalten möchte, der darf gerne unseren Kanal äh, abonnieren, meine ich. Klicke einfach hier auf die Kugel und sei dabei, wenn wieder die wichtigsten Botschaften überbracht werden. Alles Liebe für dich, eine wundervolle Zeit und der Segen des Lichtes sei mit euch.